Hallo, in diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie Sie den Fragetyp Anordnung in Moodle Test erstellen können. Wir befinden uns hier bereits im Test, bei den Testinhalt bearbeiten ganz genau und können hier mit Klick auf hinzufügen eine neue Frage hinzufügen. Da wählen wir hier links die Anordnungsfrage aus. Gleich als Hinweis, Sie sehen, Sie gibt es quasi zweimal mit dem Verweis aber, dass die untere Anordnungsfrage bitte nicht mehr verwendet werden soll, weil es da verschiedene Anwendungs- und Darstellungsprobleme gibt. Verwenden Sie also bitte immer die erste Anordnungsfrage. Und Sie sehen auch hier auf der rechten Seite dann bei den Fragen immer eine kleine Erklärung zum Inhalt. Mit hinzufügen gelangen wir dann auf die Einstellungsseite unserer Frage. Hier geben Sie zunächst den Fragetitel ein. Der ist in erster Regel für Sie gedacht, damit Sie schnell Ihre Frage später in der Fragensammlung wiederfinden können. Weiterhin fügen Sie hier einen Fragetext hinzu, den Sie auch noch je nach Editor sieht er vielleicht anders aus mit verschiedenen Elementen formatieren können. Weiterhin Geben Sie die erreichbaren Punktzahl ein. Ich ändere das mal hier auf 5 und Sie können noch ein allgemeines Feedback hinzugeben. Weiter unten bestimmen Sie, wie die Elemente angeordnet werden sollen. Einerseits vertikal oder horizontal. Ich bleibe hier bei vertikal, denn wenn wir uns in diesem Fall die Frage nochmal anschauen, sehen, dass von oben nach unten sortiert werden soll und da sich natürlich vertikal an. Hier auch nochmal ein Hinweis. Schreiben Sie bitte unbedingt im Fragetext hin, wohin, wonach sortiert werden soll. Von oben nach unten, von links nach rechts und auch in welcher Reihenfolge. Hier also ist mein Beispiel, dass wirklich von oben nach unten sortiert werden soll und der Kleinstwert oben stehen soll. In den Einstellungen können Sie auch noch einen Elementauswahltyp bestimmen. Einerseits kann man bestimmen, dass alle Elemente ausgewählt und entsprechend angeordnet werden sollen oder nur eine zufällige oder bestimmte Teilmenge. Wählen Sie einen der beiden Punkte hier aus, würde sich dann auch der folgende Punkt hiermit freischalten. Weiterhin gibt es die Bewertungsart. Sie können also sagen, entweder alles oder nichts. Nur wenn alles richtig angeordnet ist, wird die volle Punktzahl vergeben, ansonsten nicht. Für jede absolut richtige Position gibt es anteilig einen Punkt oder auch relativ zur richtigen, zum nächsten Element gibt es Punktevergaben. Es können Bewertungsdetails angezeigt werden und es ist auch möglich, die Elemente zu nummerieren. Kommen wir nun zu unseren verschiebbaren Elementen. Hier trage ich meine Antwortmöglichkeiten ein. Und Sie sehen auch unter diesem Feld gibt es die Möglichkeit, auch ins HTML-Format zu wechseln. Das würde nach einer Zwischenspeicherung einfach bewirken, dass Sie hier nochmal einen kleinen Editor zur Verfügung haben, ähnlich wie dem hier oben vom allgemeinen Feedback oder Fragetext, wo Sie Ihre Antwort auch noch formatieren können. Unter den immer sechs vorhandenen Elementen können Sie noch weitere hinzufügen oder auch die Felder leer lassen, wenn Sie vielleicht nur mit drei Elementen arbeiten wollen. Sind Sie mit allem fertig, speichern Sie Ihre Änderungen mit Klick auf diesen Button. Hier haben wir nun Ihre erst erstellte Frage und schauen Sie uns einmal näher an. So würde sie dann in einem Test aussehen mit dem Fragetest da oben und hier den Zahlen zum Sortieren die man hier auch ganz einfach per Drag and Drop verschieben kann. Dazu der Hinweis, es kann sein, dass dieser Fragetyp auf Geräten wie Tablets, die also mit einem Touchscreen arbeiten, nicht richtig dargestellt werden können, bzw. nicht richtig zu bedienen sind. Weisen Sie also bitte Ihre Studierenden darauf hin, wenn Sie mit diesem Fragetyp arbeiten, dass wirklich nach Möglichkeit ein Laptop oder ein PC-Gerät verwendet wird, probieren Sie es ansonsten auch gerne in einer Probeklausur aus. Falls Sie die Frage noch einmal bearbeiten möchten, können Sie das hier mit Klick auf das Zahnrädchen tun. Nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Erstellen von Anordnungsfragen.